letzten Lernvideo habt ihr gelernt, wie man Parabeln zeichnet mit Hilfe einer Wertetabelle und wir haben uns dabei ganz konkret die Parabeln der Form y ist gleich a mal x x² angeschaut ähm, Ich habe euch hier schon mal die Normalparabel gezeichnet also in dem Fall ist dieser Koeffizient a gleich 1. Dann haben wir noch gezeichnet diese Parabel, bei der a gleich 2 ist für a gleich minus 2, für a gleich 0,5 und für minus 0,2. Wie man schnell sieht, ähm, sehen diese Parabeln sehr unterschiedlich aus. Sie haben zwar auch ein paar Gemeinsamkeiten, wir wollen uns heute aber darauf konzentrieren, wie sich dieser Koeffizient a auf den Verlauf der Parabel auswirkt kann hier in diesem Schieberegler einstellen, wie der Verlauf der schwarzen Parabel sein soll. Also ich kann hier festlegen, wie groß mein a ist und dann passt sich der Verlauf automatisch an. Lasst es jetzt mal automatisch durchlaufen. Guckt euch das mal an und überlegt euch, wie sich der Verlauf der Parabel für verschiedene Werte von a ändert. Okay, einen Durchgang machen wir noch. Ich sind gerade bei minus 5 ungefähr für a. Okay. Drückt kurz auf Pause, macht euch vielleicht zwei, drei Notizen, was euch aufgefallen ist. Bei dem Verlauf der Parabel, wenn sich der Parameter a verändert, also wenn er größer wird oder wenn er kleiner wird. Okay, also wir wollen uns den Verlauf ausgehend von der Normalparabel anschauen. Ich denke, was ihr alle beobachten konntet, ist, wenn diese Werte für a positiv sind, also größer als 0, dann ist diese Parabel nach oben geöffnet. Ich kann euch das so vorstellen, dass ihr, wenn ihr von oben drauf schaut, ihr quasi reingucken könntet. Wenn dieser Wert von a aber kleiner wird als 0, ganz langsam, dann ist diese Parabel nach unten geöffnet. Also, jeder Wert, der kleiner ist als 0, bedeutet, dass die Parabel nach unten geöffnet ist. A größer 0 heißt, die Parabel ist nach oben geöffnet. So, das war aber nicht die einzige Beobachtung, die ich machen konnte. Jetzt setzen wir den schwarzen Regler zurück auf die Normalparabel, also a gleich 1. So, wenn ich diesen Wert jetzt größer lassen werde, dann wird die Parabel immer schmaler und, schmaler und schmaler und schmaler und schmaler und schmaler. Man nennt es auch gestreckt. Wenn der Wert kleiner wird als 1, also zum Beispiel 5, 3 und so weiter, dann wird die Parabel immer breiter. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn diese Zahlen negativ sind. Also für a gleich minus 1 schaut es genauso aus wie die Normalparabel, nur umgedreht. Wenn ich diesen Wert jetzt ein bisschen nach rechts schiebe, also minus 0,7, minus 0,5, dann wird die Parabel immer breiter. Wenn ich den Wert größer werden lasse, also noch kleiner werden lasse, dann wird der Verlauf des Graphen immer schmaler. Das kann man folgendermaßen festhalten. Wenn der Betrag von a kleiner ist als 1, also zum Beispiel so, dann ist die Parabel breiter, man nennt es auch gestaucht. Betrag bedeutet, dass die Zahl immer positiv ist. Also der Betrag von minus 0,3 wäre in dem Fall auch 0,3. Man sieht ja auch, die Parabel ist wesentlich breiter. Ich kann aber auch feststellen, wenn dieser Betrag von a größer ist als 1, Beispiel 3, oder Minus 3, dann ist der Verlauf der Parabel schmaler oder gestreckt. Kurze Aufgabe für euch. Wie müsste der Graph der roten bzw. der blauen Funktionsgleichung aussehen? Orientiert euch dabei an der Normalparabel und versucht es in Worten zu beschreiben. Drückt kurz auf Pause und schreibt es auf. Also ich erkenne an dieser 2, das ist eine positive Zahl, dass der Funktionskraft nach oben geöffnet sein müsste. Und er muss ein bisschen schmaler sein als die Normalparabel, weil die Zahl größer ist als 1. Bei der roten Funktionsgleichung ist mein a minus 0,5. Also muss die Parabel auf jeden Fall nach unten geöffnet sein. Und sie muss auch ein bisschen breiter sein als die Normalparabel.